Die vierte Stufe in meinem neunstufigen Masterplan für Coaching. Ihre Stärken. Nach Ihrer Ist-Situation, den Zielen und Werten bearbeiten wir in dieser Stufe Ihre eigenen persönlichen Stärken. Hier entdecken Sie neue Potenziale und Ihnen wird bewusst was Sie schon alles erreicht haben, wo Sie besondere Fähigkeiten besitzen. Stärken sind die Eigenschaften und Fähigkeiten, für die Sie wirklich brennen. Sie stärken damit Ihr Selbstbewusstsein und wissen, worauf Sie Ihren Fokus halten. Kennen Sie Ihre Stärken, so treffen Sie bessere Entscheidungen zur Erfüllung Ihrer Ziele. Ihre Kommunikation wird besser denn Sie können andere mit Ihrer Begeisterung anstecken. Dadurch halten Sie einen klaren Fokus auf Ihre eigenen Ziele. Mein neunstufiger Masterplan legt so die Basis für Ihre erfolgreiche Zukunft. Gerne spreche ich mit Ihnen über den Nutzen eines Coachings für Sie ganz persönlich. was es Ihnen nützt, wie es Sie weiterbringt und wie es sich dadurch Ihre Lebensqualität verbessert. Auf coach.michael-fried.de erfahren Sie mehr. Ihr Michael Fried, Notstoffe.